Willkommen Leute, mein Name ist Sertheon und ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Minecraft Skywars. Ja, es ist eine ganz normale Runde Minecraft Skywars und ich würde sagen, wir bauen uns mal hier rüber zu dem Gegner und gucken mal, ob wir ihn killen können. Ja, wie gesagt, eine ganz normale Runde Minecraft Skywars und wir versuchen ihn hier mal jetzt zu töten. Ach ja, bei jedem Kill wird übrigens ein Meme eingeblendet. So Leute, dann... Gehen wir mal hier ein bisschen weiter und gucken mal, wen wir hier noch so töten können. Wir looten erstmal, gucken mal. Er hatte hier ganz gutes Equipment gehabt, sogar ein paar Dias. Dann gucken wir mal, dann craften wir uns jetzt hier mal ein bisschen ein paar Items. Gut, dann würde ich sagen, wir bauen uns jetzt einfach mal in die Mitte und gucken mal, wen wir hier töten können. Okay, ich glaube, er hat sich ein bisschen gut gerettet. Hallo da! So, da sind wir jetzt nochmal in der nächsten Runde auf der Map. Avenue. Ich hoffe mal, dass das hier jetzt so eine Runde wird, wo wir vielleicht ein bisschen mehr reißen können, weil das halt einfach so eine Map ist, wo halt jeder schnell in die Mitte kommt. Und ich glaube, da vorne war er noch nicht an der Kiste gewesen, deswegen hole ich die mal ganz schnell. Ah, nee, okay, war er schon. Okay, shit. Okay, äh, uh, fuck. Gut, das wird eine ekelhafte Runde. Sieht aber so aus, als würde der Dude hier gewinnen, der sich direkt am Anfang seinen Stuff geholt hat. Wir gehen aber hier mal rüber und holen den hier. Sauber. Und da haben wir schon das nächste Meme. Und das nächste. Tschüssi! You are my dad. My dad! Wookie, wookie, wookie! Da ist das nächste Meme. Oh, wir haben hier mal gut gegeben. Wir haben hier mal sehr gut gegeben. Okay, jetzt sind wir auf der Map Fioas. Nachdem wir gerade eigentlich eine sehr gute Runde hatten, wollen wir vielleicht mal hier, dass wir auf einer normalen Map auch mal ein bisschen mehr schaffen. Das ist ja auch eine gute Map, ganz viele Dias und so alles. Und deswegen gucken wir mal, was wir hier erreichen können. Also starter gibt ist jetzt eigentlich nicht so das Beste. Äh, versuchen einfach mal damit ein bisschen was zu reißen. Was macht der? Okay, der... Holt sich die Items und geht einfach wieder zurück. Das ist auch okay. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal rüber zu dem da. Und hoffen mal, dass wir hier noch ein neues Meme holen. Denn Leute, ich brauche hier noch ein paar neue Memes. Für die Memes, meine Freunde, für die fucking Memes. Moin. Okay, wir versuchen ihn jetzt mal zu holen. Okay, baut sich ein auf von hinten. So. Bye, have a great time. Das nenne ich. Karma. Ah, okay, da hat sich noch gerettet. Dann holen wir uns den hier mal. Tschüss. So, dann würde ich jetzt mal sagen, wir gucken, was er hier noch ist. eine an der Inseite. Vielleicht hat er noch irgendwas vergessen zu looten, was ich vielleicht gerne mitnehmen würde. Sieht aber nicht so aus. Er hat auch den Gap, nehme ich gerne mit. Wo sind denn der letzten? Okay, die sind eigentlich alle dort. Würde ich jetzt sagen, wir versuchen. Nee, mir lohnt sich nicht. Wir haben auch nicht mehr genug Blöcke. Das ist das Problem. Weil wenn nein, äh, dann haben wir ein Problem. Und wir haben anscheinend ein Problem, meine Freunde. Hilfe? So, haben wir eine Axt, müssen wir uns jetzt hier Holz abbauen. Alter, was ist denn das? Also das hatte ich auch noch nie gehabt, dass ich mir Holz oder so abbauen musste, um mich bauen zu können. Dann haben wir jetzt wieder Blöcke. Wo sind die Letzten, ist die Frage. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gucken einfach mal, was wir jetzt hier erreichen können. Okay, er hatte noch zumindest Blöcke gehabt, die nehme ich gerne mit. Und wir sind im Finale. Und der hat wesentlich besseres Equipment. Wir wollen wir uns einfach mal hoch und versuchen, uns hier mit dem Water MG runter zu kicken. Ja, ist halt Foody. Kann ich jetzt mal. Ich glaube, die Runde werde ich verlieren. Aber ist es so trotzdem weit gekommen. Also passt das. Mhm. Bro, bro, bro. Ah, schade. GG, aber... GG. So, meine Freunde. Neue Map, neue Taktik. Wir gehen von Anfang an direkt in die Mitte. Und hoffen mal auf gutes Equipment. Was wir auch einigermaßen bekommen haben, würde sagen, wir gehen direkt wieder zurück in unsere Base. Okay, nee, der geht einfach zu uns. Auch eine Möglichkeit. Dann gehen wir einfach an die andere Map. Äh, andere Map, genau, Kevin. An die andere Insel. Denn ich habe kein Schwert. <lacht> ah, wir haben ein Schwert bekommen immerhin. Was auch nicht sonderlich schlecht ist. Und dann hoffen wir mal, wir kriegen hier noch ein bisschen mehr hin. Als das gerade. Gucken, haben wir vielleicht noch irgendwie Glück, was andere Items angeht? Ne, okay. Der wurde gedroppt. Oh, Oha, erstmal across the map und ich hab ein Problem. Ja Leute, was mache ich jetzt? <lacht> Scheiße. Beide kommen langsam. Ist jetzt halt eine schwierige Situation. Oh, er wurde gedroppt. Oh, er wurde... Oh mein Gott. Wir wenden das Blatt. Oh nein, ist das ist der Schwitzer. Oh mein Gott, das ist jetzt nicht sein Ernst. Er hat sich noch gesaved. Oh fuck. Und ich habe kein Gelb oder sowas. Shit. Shit. Ja moin. Ja, moin. Hau halt deine Hits raus! Ja, Leute, das war's mit der heutigen Folge Minecraft. Ähm, wir hatten Höhen und Tiefen in dieser Folge gehabt und, oh Gott, wir hatten auch ein paar schöne Kills drin gehabt. Auch ein paar mm, komische. Tode und ich hoffe trotzdem es hat euch gefallen. Wenn ja lasst ein Like da, kommentieren, abonnieren, damit ihr es nicht verpasst. Schreibt mir auch mal was ihr von dieser Videoidee haltet. Ähm, war mal eine etwas andere Idee und ja das war's von mir und ich sage ciao.